Jetzt haben wir endlich einen radioaktiven Stein gefunden mhm. Granit, so wie es aussieht Tick, tick Ich will gar wissen, wo du mich wieder hingeführt hast, ohne Scheiße Ich will es echt nicht wissen, weil ich weiß ganz genau, dass ich mit Danny hier nochmal Hey, ich trau mir das auch nur, wenn du mit dabei bist <lacht> Das passt wieder, Guckt das meine ich Es gibt keinen einzigen Tag, es gibt einfach keinen einzigen Tag, der ja. Nicht mit irgendeiner Scheiße damit zu tun. Also. also, nach äh, die 207 Minuten. Also 999 Minuten müsste gelaufen sein, dann nochmal 207 Minuten, hat immer 100mA gezogen und insgesamt 2 Amperestunden hat es rausgezogen aus unserem geladenen GMF Alkali Akku. Und jetzt nochmal eine Version mit einer originalen, die nicht geladen worden ist, so wie sie aus der Packung gekommen ist. Ja, also natürlich schon über dem Verfallsdatum drüber gewesen, wie gesagt, die waren in, der, in so einem Rückgabebehälter gewesen. Aber wenn man die Spannung misst, haben sie immer noch so 1,6 Volt, 1,57 Volt. So, die fällt jetzt am Anfang gewohnt auf 1,3 Volt ungefähr runter. Mal gucken, wie viele Ampere Stunden hier drin sind. Tja, diesmal heißt Satz mit X, das war wohl nichts. Die originale Batterie hat nämlich genauso viel Kapazität wie die, die wir mit dem RMF-Charger geladen haben. Ja, also ein Wunderding ist es dann nicht, <lacht> aber für Alone-Batterien, Bleisäure, Nickel-Metallhydrid, Nickel-Cadmium bisher unschlagbar. Was für ein herrlicher Morgen. <lacht> Guten Morgen übrigens. Mal wieder ein kleines Gartenvideo. Ja, jetzt haben wir, was haben wir denn jetzt eigentlich? April, ne? so Mitte April. Die ersten Regenschauer sind endlich vorüber. Lang habe ich drauf gewartet. Ne? Vorher war es ziemlich trocken gewesen und fast überhaupt keine Schnecken da gewesen. Ja, die meisten Gärtner, die mögen die Schnecken nicht, aber ich brauche die, weil ich bin nämlich faul. Ein fauler Permagärtner, der schmeißt sein Zeug einfach unten hin und lässt den Rest dann die Schnecken machen. Ja, apropos, wo sind sie denn eigentlich? Hier hinten, das hat mich nämlich etwas irritiert. Das sind hier ein Haufen leere Schneckenhäuser. Also entweder hat sich ein Igel mal was schmecken lassen oder... Ich weiß nicht. Auch bei den anderen Schnecken mit Gehäuse zumindest habe ich da überall weiße Stellen gesehen. Ich hoffe mal nur, dass das irgendwie nur vorübergehende Pilzbefall gewesen ist und sich das dann wieder legt und dass das hier nicht die Runde macht. Weil ich brauche die kleinen Viecher hier. Also wieder mal so eine komische Sache mit der Realität. Edina kennt er ja, ne? Und jahrelang habe ich gedacht, ähm, ich gehe mit ihr gassi, aber jetzt habe ich irgendwie herausgefunden, dass sie mit ihrem Mensch gassi geht. Na ja, jedenfalls hat äh, die Edina eine Angewohnheit, dass wenn wir nachts spazieren gehen, ähm, oft an Plätze, äh, dass da oft an Plätze geht, wo Müll unten dort liegt, ne? Geht sie dahin und warte davor bis ich komme und den wegnehmen und dann ja sauber mache. Ähm, heute war es gleich mal ein ganzer müllhaufen den wir da gefunden haben und ja danach das experiment mit dem wechselrichter hier ha? hat auf anhieb wunderbar geklappt also ist schon echt faszinierend wie das hier so funktioniert ach jetzt ist es sofort ach nee hast du wieder den größten sessel überhaupt rausgesucht ja, soll ich dir das ja auch noch mal ein bisschen erzählen. Ja. Ja, also die Start genie dinger die kennt er ja. Also komplett Schrott, wenn man sie kauft für 40 Mark im Supermarkt. Und ein paar 50 äh, Euro im, im Internet. Und da sind 20 alkali batterien drin und sonst nichts. Eine kleine Schaltung noch mit einer Gleichrichterdiode und ein paar Widerstände. Sonst war es das, wie das Ding geladen werden will. Das muss man mal einer erklären. Jedenfalls da kann man das Gehäuse trotzdem wunderbar benutzen. Ja, da sind unten drin ein Haufen kleine Federn und die kann man dann praktisch alle neu bestücken mit, ich habe sie momentan mit Nickel-Cadmium-Akkus bestückt. Meine ganzen Mohrenalten gesammelten Werke, die ich so, in, so nicht verwenden konnte, so 500 mA haben die pro Stück. Und jetzt nach einem zweiten Mal laden, die leuchten jetzt schon drei Stunden am Stück, so wie sie hier sind. <lacht> Nur mal so. Ach ja, natürlich mit, mit RMF-Charger geladen. Ne? Aber ich glaube, das muss ich mittlerweile nicht mehr dazu sagen. Heute machen wir mal eine kleine Vogtland-Tour durch die Baumärkte hier im Vogtland, die ich gefunden habe, um mal die Nickel-Metalle, dritten Nickel-Cadmium-Akkus zu orten. Und auf dem Weg dahin habe ich gedacht, ist es vielleicht für euch ganz interessant. Das haben wir nämlich hier auch in der Nähe. Ja, das Erlauben, das brauchen wir ja dann für die größeren Sachen sozusagen. Der Sabedini hat ja so schon erfolgreich seine ganze Serverstation ausgerichtet. Ne, mit äh, einem Haufen 12 Volt Autobatterien. So weit in Reihe, dass er auf 320 Volt kam. Und dann einfach auf den Wechselrichter und los geht's. Ja, und zwar auf die größten Kondis, die man da drauf findet. Einfach mit einem riesen Batteriepack drauf gehen. Ja, hat den Vorteil, dass man dann, ja wenn man dann ungefähr ein kW zieht, nur ungefähr 3 Ampere ungefähr braucht. Und das können normale Akkus natürlich schon liefern, im Gegensatz zu den 120 Ampere, die dann der Inverter bräuchte, wenn er mit 12 Volt betrieben wird. So, wo ist denn jetzt hier der größte Kondi? Das wäre dann der hier, so wie es aussieht. Hier haben wir der, wo 450 Volt oder 400 Volt draufsteht. Mit 47 µ. Okay. Da wird jetzt der Anschluss rausgelötet. Hier drüben. Die zwei werden rausgelegt dann mit zwei Kabeln. Und daran wird dann einfach. Mit einer Batterie gegangen. Das ist ja nichts weiter als ein Stromfass, was Strom zwischenspeichert. Und wenn es nur darum geht, mit diesen ganzen Gedöns hier vorn dran, also mit mit äh, über der Hälfte des Gedöns zumindest, ne, auch mit dem riesengroßen trafo hier, was alles warm wird, was alles Verluste hat, ähm, da praktisch von 12 Volt auf die 230 Volt hoch zu konvertieren, dann gehen wir gleich direkt mit unseren 230 Volt hier auf den auf dieses Zwischenstromfass sozusagen cool dann muss ich den ganzen rest hier gar nicht verstehen einfach nur da wo was fehlt was dazu nehmen So eine Sache. Okay, also, wenn da der Mond ist, nehmen wir haben sehr ja hell am Tag. Ich glaube, da drüben. Ich komme aus dem Staunen beim REMF Charger nicht raus, wir haben jetzt hier gerade die drei Packs in Reihe dran. Und um die zu verbinden, hm, habe ich hier immer jeweils eine Kroko-Klemme genommen. Ne? Hier seht ihr es ja. Hier einmal und hier einmal. Und eigentlich gehen die ins Leere. Ne? Hier unten, das geht ins Leere. Und das hier, das habe ich mal am Messgerät angeschlossen gelassen. Hm, der andere ist offen. Und das ist komisch, hä? Hm? Ich schalte mal aus. Ja. Tja, wie das jetzt funktioniert. Hm. Nun ist endlich wieder ein guter Schritt vorangegangen worden. Für mich jetzt jedenfalls. Ich meine, ihr, ihr guckt ja nur meine Entwicklung an. ne? Was anderes macht ihr hier auf dem segel ohrenbock kanal nicht, ne? also ich entwickle mich und weil ich zu faul bin Tagebuch zu schreiben und zu faul bin irgendwelche Experimentierbücher zu schreiben, tue ich gleich auf Film aufnehmen und tue es da speichern, wo ich immer rankomme, weil meine eigenen Daten habe ich schon sehr, sehr oft aus Versehen gelöscht, so mit dem YouTube das passt, ne? und zwar... Wie geht's denn jetzt los? Achso, wir sind immer noch beim, beim Autark werden bei uns zu Hause in der Wohnung. Also bei mir jetzt hier in einer Mietwohnung, wo ich ähm, keine Möglichkeit habe, irgendwie Solarpanels aufs Dach zu machen oder mir sonst was für Windkrafträder hinzubasteln oder so. Also die einzige Möglichkeit, wo mein Strom, äh, wo ich praktisch Licht herbekomme, sind die Fenster, mit denen ich machen kann, was ich will. Deshalb. Habe ich mir da jetzt vor die Fenster, die ich sowieso nicht brauche, einen Haufen Solarpanels hingehangen? Und vor einem halben Jahr oder ist schon ein Jahr her, ich weiß gar nicht, jedenfalls sind die Japaner jetzt rausgekommen mit solchen 390 Volt flexiblen Solarpanels. Ja, wenn man sich für 50 Euro so eine ganze Bahn mit 390 Volt kaufen kann, ja, dann hat man so eine. Bahn zu Hause liegen 100 Watt, bringen die ungefähr raus. Damit kann man schon etwas anstellen. Also, normaler Fernseher oder normaler PC, die, die brauchen ungefähr so viel. Und dann geht es aber los: wie kriegt man die 390 Volt jetzt in, auf 220 Volt runter? Oder wie, wie kann man damit Batterien laden? Zum Beispiel. Ne? Und da sind wir bis jetzt immer dahergegangen. Ne? Wir haben äh, meistens 12 Volt oder 24 Volt oder 48 Volt Bänke an Batterien, ne? wenn wir irgendwas zwischenspeichern. Und dann muss der Strom runterkonvertiert werden von den 390 Volt. Was natürlich Verluste bringt. Ne? Und äh, wir wollen ja so wenig Verluste wie möglich haben. Es war dann 2000, Ende 2011 gewesen. Da hat sich der Sabedimi dann mal über... So ein ähnliches Problem hergemacht. Da gab es die 390 Volt Panels, glaube ich, noch nicht die flexiblen, aber er hat auf dem Dach schon eine gute Solar Solaranlage gehabt, wie ich das so verstanden habe. Und als wir dann durch den Bedini die alauen Batterien ähm, rumprobierten und, und äh, hier ein bisschen die Infos da verbreiteten, hat er sich da auch reingehangen und er war aus dem Häuschen gewesen. Wir konnten das gar nicht verstehen. Na, wir wollen freie Energie haben, was will ich denn jetzt mit so einem scheißblöden äh, äh, Speicher, Pff, die, die kann man doch auch so kaufen, ist ja alles Nonsens. Und hat er gemeint, nee, nee, Moment, wartet mal ab, Jungs, wenn man jetzt ein Haus damit versorgen möchte, brauchen wir ja schon ein paar, ein paar kW. Ja, und da hat er eine Rechnung angestellt, wie viel Geld er ausgeben würde, jetzt äh, einen Haufen gebrauchte Autobatterien zu kaufen, dieses Alarm dafür zu kaufen, das alles umzurüsten und... Äh, hat da gegenübergestellt, was, was so eine neue Batterie kosten würde. Ne? Wenn man sich jetzt irgendwie, meine Nickel-Eisen-Batterie oder riesen Nickel-Cadmium-Akkus kann man sich hochkaufen, wenn man möchte. Ne? Die, die können ähnliche Sachen. Die halten auch so ähnlich so lang. Schätze ich mal, ne? also bei Allown habe ich bisher, ja, wenn von Anfang an keine kaputt gegangen ist, habe ich bisher noch keine kaputt bekommen. Also wie lange die wir wirklich halten, weiß ich jetzt auch noch nicht so richtig, aber.. Um was Vergleichbares geht es halt. Ne? Und er hat dann rausbekommen, dass das mit dem Umrüsten von alten Autobatterien unschlagbar billig ist. Man kommt mit nichts anderem, wenn man es neu kaufen muss, an das preis leistungs ran, wie wenn man das mit Alone-Batterien machen muss oder machen möchte. Ne? Und zu der Zeit hatten wir noch nicht einmal einen RMF-Charger entdeckt, glaube ich. Wo ich glaube, kurz danach kam dann der René mit seinem RMF-Charger raus. Und äh, Libby hatten ja dann erst 2014, 2015, ach die Zeit vergeht so schnell, jedenfalls viel später dann entdeckt. Und äh, der kommt ja erst auch noch mit dazu. Ne? Den, den gab es ja damals noch gar nicht. Und trotzdem hat er Sabadini bei sich zu Hause dann in einem Keller äh, in Haufen alte Autobatterien hingestellt, sodass er auf, ich habe mir es jetzt nur vom, vom Libby sagen lassen, ich muss da mit dir nochmal persönlich drüber reden, auch ein paar Fotos wären mal cool, davon so eine Riesenanlage mal live zu sehen. Ähm, aber so wie äh, ich mir das da durch das stille Postspiechen gemerkt habe, hast du äh, 26 Autobatterien in Reihe geklemmt, die auf Alaun umgerüstet waren und ähm, das viermal. Ja, also das sind dann 26, 52 Batterien, also 104, 104 Autobatterien äh, umgerüstet auf Alaun. Und dann zwei sars damit gemacht. Okay auf den sars kommen wir später nochmal mal da drauf, aber erstmal hat mich interessiert, ja wieso hat er denn dann 320 Volt gemacht anstatt 230 Volt oder was weiß ich. Ne? Und hat gemeint ganz einfach. Ja, sie machen über den, meistens über den Trendrafo, ne, und 220 Volt. Ähm, Nochmal 220 Volt und dann wird es gleichgerichtet und dann wird es auf einen 400 volt Kondi draufgehauen. Ja, und von da an geht es eigentlich mit Gleichspannung meistens weiter im ganzen System. Und den 400 Volt-Condi hat er sich jetzt einfach genommen und hat seine 320-330 Volt-Alauenbank draufgeschlossen. Und der sagt, dass es funktionierte. Jetzt hätte ich natürlich die Info schon 2012 oder 2011, da wo ich es sich jedenfalls erfahren habe, weitergeben können, aber ich bin da immer etwas vorsichtig mit Infos oder mit, mit, mit, mit Erfahrungen, die andere gemacht haben, ohne dass ich sie selber geprüft habe. Und bisher hat es bei mir daran gehabert, irgendeine Batteriebank zusammen zu tüdeln, die 320 Volt hat. und... Das ist jetzt endlich, endlich, endlich mal passiert. Also wo ich mir jetzt die endgültige Sicherheit geholt habe mit dem RMF Charger, dass man auch diese Nickel-Cadmium- und Nickel-Metallhydrid-Akkus wunderbar bedienen kann damit, habe ich da jetzt absolut keine Bedenken mehr gehabt, von den Dingern mir die ganze Arbeit zu machen und da mal... Wie viel sind es denn eigentlich? Ich muss dann mal zählen, 10, also 100, 200 Stück in Reihe zu löten, sodass ich auf 320 Volt komme. Das müssten mehr als 260 Zellen sein. ja. Und das ist jetzt praktisch ähm, tja, mein erstes zombie volk wenn ich es mal so bezeichnen kann. Ähm, hier habe ich den globalen Taktgeber. <lacht> Das ist jetzt die eigentliche 12-Volt-Batterie, die den Wechselrichter hier betreibt. Das ist ein 150 Watt Wechselrichter, so ein stinknormaler, noch ohne Sinus. Mit einem Sinus-Wechselrichter muss ich jetzt mal ehrlich gestehen, habe ich es noch nicht hinbekommen, habe da aber noch nicht alles ausgetestet, ne? wo ich mir sicher gewesen bin, dass es geht durch einen kleinen Test. Waren solche stinknormalen Wechselrichter gewesen. Und ja, da kommt ja normalerweise eine 12 volt Autobatterie ran, dafür sind sie ja gedacht, ne? wo dann übelst Ampere gezogen wird und dann, dass du 150 Watt rauskriegst, da brauchst du dann, ja, 10 Ampere zieht es dann mindestens, ne? 10, 11, 12 Ampere. Und da kommt man mit einer Autobatterie, mit einer natürlich nicht lange hin. Ja, und parallel scheiden es von den Dingen auch so eine Sache. Jetzt reicht mir hier diese kleine Mini-Akkubank aus diesen AAA-Zellen. Die haben insgesamt... Ja, komm. Ich gehe mal dahin, dass man es lesen kann. Die haben insgesamt 13,2 Volt und wenn sie voll geladen sind, also mit 1,7 Volt pro Zelle, sind sie bei 18,7 Volt. Ne? Also praktisch 11 Stück von denen packst du da so weit in Reihe und die packst so aufgeteilt, dass die Milliampere jedes Mal gleich sind. Also hier in der Mitte sind, glaube ich... 500 oder 300 milliampere zellen so weit in reihe dass ich trotzdem auf 4 ampere komme, sie wie hier aus und bei den 800 milliampere zellen gut globaler taktgeber wie gesagt der ist jetzt nur mein steuerstrom oder sollte so sein ne, wenn die zellen hier alle richtig richtig fit werden bei einigen muss ich da mal noch ein bisschen gucken ihr seht das ist so stinknormale 600 milliampere zellen die Halten natürlich nicht so lang, vor allem wenn sie vorher schon mal zwei drei Jahre in so einer Solarlampe äh, vor sich hingeprodelt haben. Da muss man dann mal gucken, wie weit es noch geht, aber bei den ganzen allen anderen Zellen habe ich da weniger Bedenken. Hier wollte ich es ganz schlau machen bei den drei Packs und zwar habe ich mir gedacht... Ah, holst du mal. Ne? Ich meine, wenn es hier in Deutschland solche 1,7 Ampere Zellen für einen Euro und einen Euro 50 oder zwei, sagen wir mal 2 Euro gibt, muss es die ja beim chinesischen Hersteller für einen Euro oder für 50 Cent geben, wenn man die kauft. Ja, erstmal habe ich dann gar nicht schlecht geguckt, dass es äh, da irgendwelche Sonderbestimmungen für Akkumulatoren gibt, wenn man die verschickt. Ich meine, wenn Säure und sowas drin ist also wenn sie geladen sind. Lithium, verstehe ich es. Aber wieso das hier bei den ungeladenen Nickel-Metelhydrid, Nickel-Cadmium? Naja gut, okay. Die werden schon wissen, warum. Jedenfalls habe ich mir hier solche AA3000-Zellen bestellt. Erstmal habe ich über ein halbes Jahr gewartet. Also ich habe das eigentlich schon längst abgeschrieben. habe gar nicht mehr mit gerechnet, dass es kommt aus China. Und dann kamen sie endlich und... Tja, dann habe ich ziemlich gelacht, als ich die in die Hand genommen habe und das Gewicht gemessen habe, weil vom Gewicht her waren sie, ist so ein Pack ungefähr 20 Gramm schwerer als so einer hier mit 600 Milliampere. Ne? Und die wiegen ja wirklich nichts, die Dinger. Also kann man mal davon ausgehen, dass hier 800 Milliampere Zellen sind ne? und drauf schreiben sie AA3000. Hm. Allerdings den Vogel abgeschossen, das hat hier so eine max cell und da steht wirklich drauf maximal 4400 milliampere stunden rechargeable battery und sogar hier im kleingedruckten steht drauf dass man die zwei stunden lang mit ah, jetzt kriegt man wieder nicht hin mit fokus dass man die zwei stunden lang mit 2,2 ampere laden soll also das Grenzt schon wirklich an Betrug. Hier unten bei, bei den anderen Zellen steht gar nichts drauf. Mit was man die laden muss, ne. Also, von daher kann man dann wirklich noch davon ausgehen, dass die, ähm, das was da drauf steht, AA3000, dass das ein Markenname ist. Ne? Du kannst ja alles so nennen, wie du willst, dann nennst du es halt AA3000. Wenn die Leute denken, oh, da sind 3000 mAh drin, sind sie selber schuld. Hm. Gut, ich meine, unsere Politik macht es ja vor, ist ja beim Finanzamt, beim Landratsamt und ähm, sonst eigentlich... Ich glaube, bei Polizei ist es auch so, dass, dass ihr ein, äh, ein Markenzeichen habt, sozusagen, für, für was ihr praktisch Urheberrecht dann zahlt. Ähm, ja, also mit den eigentlichen Begriffen hat er so nichts weiter zu tun. Ich meine, wenn es uns die Politik vormacht, wieso soll dann die Industrie nicht auch nachziehen? Ne? Und hier bei den Dingen ähm, ist halt die Bezeichnung der Zellen... Maximal 4.400 mAh, ne? so heißt die Zelle. Hm? Kapiert? Heißt nicht, dass da 4.400 mAh reinpassen. So, ähm, Das war erstmal ein kleiner Exkurs in die Politik. Aber auch hier haben wir ja ein bisschen was mit Politik zu tun. Ne? Und zwar unser regeneriertes Zombie-Zellenvolk und unser Global Player, der die Steuerungssignale praktisch nur gibt. Ne? Und Der Rest macht dann hier... Ja. Volk. Jetzt ging es mir in erster Linie darum, so eine Neonlampe hier, sagen wir mal so, 14 bis 16 Stunden durchleuchten zu lassen. Ja. Und zumindest ist das jetzt schon mal in guter Stadt dahin. Natürlich brummt das noch wie Sau, weil das hier kein richtiger Sinus ist, aber trotzdem... Geht es uns ja erstmal darum, dass hier raus keine ne, 40 Watt zieht, die Lampe ungefähr. Auch also sagen wir 30, sind wir fair. Ähm, dann müssten wir ja hier dann mindestens mit 2,5-3 mit Ampere in den Wechselrichter reingehen von unseren 12-14 Volt. Und jetzt ist es so geworden, dass praktisch der 400 Volt-Kondi in dem Wechselrichter mit einer Diode versehen, weil wir wollen ja den Strom nur reinschicken. Wir wollen ja nicht mit mit mit mit dem hier und dem Steuerstrom die Akkus laden, sondern wir wollen ja nur die Akkus entnehmen. Also praktisch im Pluspol eine Diode so, dass der Strom nur in eine Richtung kann und dann auch den Kondi drauf geklemmt und los geht's. Hier hinten natürlich noch eine Sicherung mit eingebaut. Ganz wichtig und auch sonst muss ich euch raten ich glaube das video stelle ich ab 18 hoch weil das wenn das jemand sieht das ist höchst lebensgefährlich also ich habe mir hier zweimal habe ich einen verwischt bekommen und da bin ich nur mit einer hand ich glaube ich habe zwei zellen nebeneinander verbunden die wo der spannungsunterschied zu 40 50 volt ungefähr gewesen ist hatte feuchte hände gehabt und das hat mir schon gereicht ne? also dann wirklich hier bei 300 oder 350 Volt sind sogar dann ein Plus und Minus, also das ist eure Verantwortung dann. Ne? Dann müsst ihr dann selbst sehen, dass ihr damit zurechtkommt. Ich möchte euch hiermit nicht angestiftet haben, ich möchte nur zeigen, dass es theoretisch funktioniert. So, mehr nicht, alles andere liegt bei euch dann. Aber ja, mit den Voltzahlen ist wirklich nicht zu spaßen. Das dreimal getestet, also ganz voll sind die Batterien hier hinten leider nicht mehr. Trotzdem können wir hier drauf sehen, dass es praktisch praktisches Amperemeter für die 14 Volt, die hier den Wechselrichter speisen und das ist das Amperemeter von den 350 Volt, die dann praktisch direkt auf den 400 Volt Kondi gehen. Der wird dann einfach nur noch wechselgerichtet und weiter geht's. So, los geht's. Jawoll. Hier seht ihr bei 800 Milliampere. ne? je geringer dann die voltzahl hier wird desto mehr zieht er natürlich aus der batterie ist vielleicht auch nicht mal so verkehrt und hier seht ihr das ungefähr bei 100 milliampere ungefähr sind also bei 390 350 volt ungefähr zieht und ja, ich denke damit kann man schon ein paar erdbeeren wachsen lassen <lacht> Zum Schluss wollte ich noch ein paar Worte zum Saar-Switch verlieren. Und zwar so, wie das der Sarbedini, auf YouTube heißt der das ne? Ähm, wie er das bei sich gemacht hat. Also, wie gesagt, ne? 320 Volt, 26 Autobatterien in Reihe, 40 Ampere auf Alaunum gerüstet, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ne? So hier verschalten, praktisch die zwei in Reihe, dann die in Reihe und die zwei Packs parallel. Hier vorn und hier hinten, da lädt sie, glaube ich, mit den Solarpanels, die er auf dem Dach hat, die er auf mindestens 660 Volt geklemmt hat. Ne? Ich glaube, bis 1000 Volt kann man die meisten Solarpanels zusammen äh, tüdeln, dass es das funktioniert. Hier würde ich ja dann noch einen REMF-Charger mit reinmachen, aber er hat es ohne REMF gemacht. Ne? Auch Alarm-Batterien nehmen die Ladung auch ganz gut an, auch nur mit Solarpanels. Ihm reichte es jedenfalls, ich wette aber, nee, wetten tue ich nicht, aber ich denke mir fast, dass es mit REMF dann noch eine Spur effektiver wird. Und ähm, er nimmt dann praktisch immer hier ab. Ne, hier hat er einmal 330 Volt, hier hat er einmal 330 Volt hier und hier. Und dann schaltet er mit einem Schalter praktisch seine Last von der Batterie dann auf die Batterie, dann nimmt er die ab, dann die, dann die. Mit dem Hintergedanken, dass wenn er aus der Batterie jetzt meinetwegen ziehen würde, das gegenübergesetzt, die Spannung steigt. Auch wenn kein Solarpanel angeschlossen wäre. Das ist ja gerade das Tolle. Durch diese ganzen Querströme, die dann hier drin entstehen, ähm, spatten die Energien hier immer so hin und her. Und wenn die Infos stimmen, aber wir haben damals bei der Recherche, ich habe mir damals jedenfalls gemerkt, dass angeblich... Ähm, einige Panzer auch so ausgerüstet werden, um ihren Drehturm da oben zu bewegen. Und die dürfen ja auch in ihren Motor nicht anhaben, ne? wenn sie da irgendwo in Geschützstellung sind und dann irgendwie ganz heimlich da versuchen, ähm, da darf ja auch nichts irgendwie nach, äh, kein Geräusch nach außen gehen und da, da wird dann auch nur auf Batteriebetrieb umgeschalten. Und ne, wenn die Infos stimmen, machen die das eben genauso, um den Geschützturm eben länger zu betreiben als normal, als wenn du die vier Batterien parallel nehmen würdest. Äh, nehmen sie es so. Und dann können sie den Turm viel länger betreiben als normal. Ne? Also auch nicht ewig, aber ja, wer von, äh, wenn man freie Energie so versteht, dass man äh, Energien befreien kann, die sowieso da wären, aber man die ganze Zeit nicht nutzen kann, dann ist das schon. Energie ding ja, Deshalb habe ich das damals ja auch als die idiotensichere befreite Energieanleitung hochgeladen. Bin gespannt, wie viele Leute es kapiert haben. Okay, das funktioniert auf alle Fälle. Schöner Nebeneffekt dabei ist noch, er hat keine Ladeabschaltung, glaube ich, drin. Er lässt sie einfach voll brutzeln und wenn sie voll sind, dann in Anführungszeichen kochen die halt. Aber was dabei entsteht, ist haha und jede Autobatterie hat an der Seite so, so ein kleines Löchlein, wo ein Schlauch wunderbar reinpasst. Und dann könnte man die ganzen Schläuche dann in ein System machen, was dann den Wasserstoff noch wirklich rausfüllt. Weil ich glaube nicht nur, dass da nur Wasserstoff drin ist, aber auch mit. Dann könnte man das in den Zwischentank speichern und damit sein Auto betanken. Könnte man. Am Ende mal noch eine kleine Spinnerei von mir oder im, im, im Projekt, was ich vielleicht auch outsourcen will, weil alleine es wird ganz schön groß, muss ich sagen. Als Quelle hätten wir hier einen 2 Volt, mega Megafarad-Superkondensator, so ähnlich wie Robert Murray Smith oder wie sie gerade überall auf der Welt darum experimentieren, aber es geht darum, nur eine einzige Zelle zu haben, die 2 Volt hat, mit halt übelst Ampere, mit... Der, also, so eine 2-Volt-Zelle vollkriegen dürfte auch kein Thema sein. Ne? Da haben wir ja schon mehrere Möglichkeiten, wie wir ganz geringe Ströme sowieso in der Natur haben, äh, ganz geringe Spannungen, Spannungsunterschiede, aber Riesenströme, ähm, wo wir bisher aber angeblich keine Möglichkeit hatten, die eben, ja, einzunehmen ne? können wir praktisch was weiß ich mit 0,3 0,4 volt wenn man da schon irgendwo einen potenzialunterschied haben und ein haufen ströme fließen mit einem Joule-Tief oder was ähnlichem die spannung dann so weit hochtüdeln, dass man einen 2 volt kondensator damit eben voll bekommt die ganze zeit der wiederum würde dann so eine art ich habe es als ufo motor kennengelernt. das ist praktisch so eine art gleichstrommotor der auf beiden seiten einen kommutator hat und dann schaltet da, so wie ich es verstanden habe, die Back-EMF-Pulse, die beim Abreißen des Funkens hier entstehen, hier rüber. Und dann pendelt das immer hin und her. Und die Dinger laufen, ne, wenn sie für 12 Volt ausgelegt sind und du den als UFO-Motor umwickelst, dann mit 2 Volt. Ja, und haben dasselbe Drehmoment an, oder annähernd dasselbe Drehmoment. Jedenfalls reicht es vollkommen aus. Und der Querschnitt von dem Draht muss ja auch nicht irgendwie mega sein, komischerweise. ne Irgendwie frisst er sich auch voll wie so ein Joule-Tief, schätze ich mal. Und dann reicht's immer nur aus, ein bisschen mehr Spannung reinzugeben, dass das Ding am Laufen gehalten wird. Und wäre für mich momentan, ne, Anfang, nee, ist schon fast Mitte 2016, ähm, eine fix verrückte Idee, die mir aber immer wieder im Kopf rumgeistert und dann als Generator so eine Art Zero-Force-Generator zu nehmen, der Zero Force Motor ist von Bedini erst vor ein paar Monaten, einem halben Jahr, dreiviertel Jahr auf seinem Kanal hochgeladen worden. Wäre es auch mal cool, da ein paar Experimente von anderen zu sehen, weil ja, mal gucken, mal nicht dazu kommen. Wir haben mal gucken. Und wenn das Prinzip als Motor schon so gut funktioniert, gibt es für mich eigentlich keinen Grund, wieso das als Generator nicht auch super funktionieren soll. Ich weiß es nicht. Ähm, da könnt ihr euch ja mal in den Kommentaren drüber auslassen. Ansonsten war es das erstmal wieder. Ich hoffe, ich, es hat euch etwas gefallen. Ich habe euch vielleicht wieder ein bisschen weitergebracht oder zumindest Sachen bestätigt, die euch sowieso schon im Kopf rumgeschwirrt sind und konnte euch etwas Arbeit abnehmen. So, bis später. Ja, da kommen alte Erinnerungen ans Briefmarkensammeln wieder hoch. Und die Dinger haben ja auch einen Wert.